Also weil man kann ja bivakieren, das ist ja oft nicht verboten. Ja. Und dann kann man direkt am Spot sich zusammenrollen. Also ich habe auch schon dem Gipfelkreuz am Chiemsee einfach so auf dem Felsen gepennt. Diverse Sponsoren, die haben mich mit Handkuss genommen, weil sie gesagt haben, endlich eine Frau, die auch noch fotografieren kann. So. Aber dann, also auch über diese Website kommst du quasi an, an wirklich Auftraggeber wie das ZDF. Genau. Da steht also den, ja wirklich ganz schön krasses Zeug drauf, ja, National voll. Geographic, Ja. Also, mega. Ähm, Lass uns zusammen geil sein. <lacht> <lacht> Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts im Fokus. Wir sind heute mal wieder in Bayern unterwegs und genauer gesagt im Chiemgau. Und Felix, was ja, haben wir heute vor? Die unglaubliche PSD zu Gast. Wir gehen einen Wasserfall fotografieren und wir werden uns dann noch ein bisschen im Regen in ein schönes Hütchen setzen, denke ich. Aber ja. jetzt, glaube ich, kommt sie schon. Hallo! Hallo. Ja, schön, dass du da bist. Ja, Hi. vielen Dank für die Einladung. Hallo. Hi, grüß dich. Ne? <lacht> ja, schön, dass es geklappt hat. Wir ja. freuen uns sehr. Wir haben endlich mal wieder eine Frau bei uns im Podcast. Endlich mal, Muss man ja, ja sagen. Sowohl also Landschaftsfotografen <lacht> ist halt <lacht> wirklich. Ja, du bist die dritte Frau in der 15. Folge jetzt, glaube ich. Oh je, ja, okay. Schlechter Schnitt. Ja, ja. Das muss Ganz sich ändern, Mädels. <lacht> ja. Sehr gut. Wir freuen uns auf einen schönen Tag mit dir. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal eine Runde fotografieren, oder? Weil gerade sieht das Wetter einigermaßen aus, aber dahin wird schon wieder regnerisch. Ja. Also mal gucken. Durchwachsen, Ja. aber wird schon. Also, auf geht's, oder? Super, cool. Los ja. Geht's. Ja. Wetter heute, denn es schüttet aus Kübeln. Nicht ganz so schlimm wie in anderen Teilen Deutschlands zum Glück, aber auch nicht ohne. Ähm, wir sind jetzt hier an einem wunderschönen Wasserfall in der Nähe von meiner Heimat. Und ähm, ja, ich zeige euch jetzt einfach mal meine Herangehensweise an dieses wunderschöne Motiv. Ähm, es gibt natürlich hier mehrere Möglichkeiten. Was mir hier gleich ins Auge springt, ist zum Beispiel diese Kurve hin zum Wasserfall, die leider gerade durch einen störenden Baum äh, gekreuzt wird. Das ist nicht ganz so optimal. Leider haben die Jungs es nicht geschafft, äh, ihn wegzuräumen. Verstehe ich gar nicht, weil ich meine, es ist ja eine Kleinigkeit. <lacht> ähm, das ist das Einzige, was jetzt gerade so ein bisschen ähm, stört. Aber ja, hilft ja jetzt nichts. Ich finde die Komposition eigentlich schon ganz schön. Ich habe ein Weitwinkelobjektiv drauf und schaue jetzt einfach mal so ein bisschen durch, wie ich das Ganze in Szene setzen könnte. Also ob Hochformat oder eher Querformat. Und ja, könnt mich gern begleiten. Ich suche jetzt quasi ähm, die richtige Komposition. Also, das heißt die richtige. Es gibt ja es gibt ja kein richtig oder falsch. Aber halt eine Komposition, die mich persönlich irgendwie anspricht. Und wie gesagt, ähm, ich finde das ja eigentlich ganz schön mit dieser Kurve. Deshalb ähm, würde ich jetzt vom Standpunkt her nicht zu tief gehen, weil man dann dieses Kurvenartige nicht mehr sieht. Ähm, insofern würde ich einen eher höheren Standpunkt nehmen. und ja, unerlässlich natürlich bei der Wasserfotografie ist auch der Polfilter, um äh, Reflektionen zu minimieren auf den Felsen. Es ist natürlich auch immer eine Herausforderung, auf den glitschigen Steinen ähm, einen guten Standpunkt zu haben, weil, wie man sieht, kann das äh, Stativ auch relativ leicht quasi wegrutschen. Alles schon erlebt leider und dann äh, liegt alles im Wasser. Insofern immer gucken, dass das Stativ wirklich einen guten Stand hat. Was ich immer gerne mache, äh, ist den Himmel auszusparen. Also ich nehme den Himmel jetzt nicht mit drauf, weil ich das eher störend finde. Ein sehr helles Element und ich finde es lenkt halt vom hellen Wasserfall einfach ab. So genau. Wir haben jetzt eine Komposition, wo ich sage, das ist eigentlich ganz gut. Wie gesagt, den Ast haben die Jungs nicht weggebracht. Äh, schaue ich nochmal kurz, ob der Polfilter passt. Genau, und wichtig ist halt bei Regen auch immer, einen äh, Putzzug dabei zu haben, weil halt ständig äh, die Linse sonst beschlägt. Ähm, schauen wir mal wegen der Belichtungszeit. Die so 100. Also auch da gibt es kein richtig oder falsch. Die einen mögen das Wasser eher ganz weich und die anderen mögen das Wasser halt eher mit ein bisschen Struktur noch drin. Äh, ich mag es eher mit Struktur drin, deshalb bin ich dich jetzt nicht ganz so lang. Aber ich muss gleich mal schauen, ich, fürchte, ich brauche einen Filter, weil ich jetzt bei Achtel bin und ein Achtel ist ein bisschen äh, kurz wahrscheinlich. Schauen wir mal. Genau. Dadurch, dass es hier jetzt schon einfach zu hell ist, ähm, brauchen wir auf jeden Fall einen Graufilter. Ich würde jetzt einfach mal einen 09er nehmen und schauen, was die Belichtungszeit sagt. Ja, das ist schon besser. Jetzt sind wir bei in etwa einer Sekunde. Und das gefällt mir eigentlich von der Struktur vom Wasser her ganz gut. Genau. Also ich habe jetzt Blende 16, diese 100. Bin bei einer Sekunde, 1,3, schwankt so. Und damit habe ich dann noch ein bisschen Struktur im Wasser. Genau. Ähm, ich mache meistens nur eine Aufnahme. Also sprich, ich bin jetzt niemand, der mega durchsteckt, je nachdem, manchmal ist es nötig, manchmal nicht, aber ich bin jetzt kein Fan davon, irgendwie 100 Bilder zu haben, weil ich ehrlich gesagt relativ bearbeitungsfaul bin, ich möchte also die Zeit nicht vom Rechner verbringen, sondern ich möchte eigentlich gern draußen sein. Klar, wo es nötig ist, mache ich es und was man hat, das hat man, aber oft stelle ich dann doch fest, dass ich nur eine Aufnahme brauche, genauso mit HDR. Wenn die Lichtverhältnisse so wie heute passen, dann reicht da auch eine aus. So, wir haben uns jetzt hier hingesetzt in so einen kleinen Unterschlupf. Eigentlich ist das Wetter doch ganz schön geworden, aber wir dachten uns... Es ist ja doch relativ wechselhaft. Deswegen <lacht> haben wir hier so einen schönen Verschlag gefunden. Und Pia, wir sind sehr froh, dass du heute hier bist bei uns zum Gast in unserem Podcast. Erstmal ja, vielen, vielen Dank. Dank für die Einladung. Ja, und vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Ja, schon. <lacht> die ja hoffentlich sinnvoll investiert ist. Total. <lacht> ja, wir waren ja gerade eben schon mit dir fotografieren. War ja mega spannend, dir da mal über die Schulter zu schauen und zu sehen, wie du arbeitest an so einem Wasserfall. Vor allem, wir hatten ja auch erschwerte Bedingungen, hat ja auch noch geregnet war nicht so ganz leicht, ja. nee, nee. <lacht> aber wenn man dein Portfolio so durchguckt, dann sieht man ja schon, dass du so relativ naturverbunden bist. Jetzt würde uns mal interessieren, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen zu Naturfotografie und generell diese Verbundenheit zur Natur? Wo, wo kommt es her? Also das kommt eigentlich aus meiner Kindheit. Meine Eltern, also ich bin am Kiemsee aufgewachsen und meine Eltern sind beide auch sehr naturverbunden und ja, ich bin ja schon ein bisschen älter und da gab es halt noch keine Computerspiele und Instagram und Handys und ich war eigentlich den ganzen Tag draußen. Also, egal bei welchem Wetter, Gummistiefel an, Regenklamotten und raus. Und ja, irgendwie, das äh, war mein Zuhause draußen. Also, Baumhaus bauen und Lagerfeuer machen und ich war schon immer fasziniert von der Natur und von den Farben und Formen, die die Natur auch bietet. Und eben durch meine Eltern, wenn wir wandern waren, haben die mir, keine Ahnung, Feuersalamander gezeigt und dieses und jenes. Und ähm, ja, irgendwie war das für mich, als ich dann meine erste Kamera mal bekommen habe vor 100 Jahren. Irgendwie keine, also ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, erstmal irgendwas anderes zu fotografieren, außer natürlich gehe ich raus mit der Kamera und fotografiere jetzt irgendwie den Baum oder den Berg. Und das hat sich dann so entwickelt, ja. Die Kamera hast du dir gewünscht oder hast du mal irgendwie eine Kamera gegriffen von jemand anderem? Nee, ich habe die, hab die mir gewünscht, weil eine Freundin mhm. von meiner Mutter war Fotografin. Ah, ja. Und ähm, noch mit Nikon analog damals. Und das fand ich schon immer total faszinierend, wenn die mhm. da... Also da war ich echt, da war ich fünf oder so, da hat die dann immer da rumhantiert, weil die hat immer so Fotos auch von mir als Kind gemacht. Das weiß ich noch, das fand ich immer total spannend. Und da gibt es auch noch Fotos von mir, wo ich diese Anleitung in den Händen halte <lacht> und so gucke und total interessiert <lacht> oh. da drin rumblätter. Und und ähm, genau, und dann habe ich mir mal irgendwann eine gewünscht, war halt so eine kleine analoge. ne Knüpse? Ja. Ah, nee, nee analoge. Die analog so okay. alt, ja. <lacht> oh, so, so. Na naja, gut, als wir klein waren, gab es auch noch analog. Also. <lacht> so weit sind hm. wir auch nicht auseinander. <lacht> genau. Ja, ja, schon. Gut. Oh, ja, genau. Da lacht er sich ins Fäustchen wie Granny. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob dieses Thema in irgendeine Richtung gut ausgehen könnte. Nein, ich glaube nicht. Schnitt. <lacht> Aber war es dann damals die erste Kamera? War es auch eine Nikon dann? Oder nee, ich glaube, das, das war eine Pentax. Pentax. Glaube ja. ich. Also eine, mit einem Zoom-Objektiv dran halt, äh, hm. keine Ahnung mehr, uralt äh, damals. Also so wie, alt, wie alt warst du da, als du die bekommen hast? War es noch im Kindesalter? Naja, Kindesalter, ich glaube, ich war so zehn oder elf oder so. Ja, okay. für mich Kindesalter. Ja. Das ist schon. Ja. Ich war frühreif, Ich war schon das war voll erwachsen. geil. Also das heißt, die Freundin von deinen Eltern hat dich dann auch dahingehend gepusht, so, mach doch mal. Oder kam das einfach. Von nee, das kam aus? von mir aus. Okay. Nee, also das, ähm, nee, das hat es eigentlich nicht. Aber dann eine Freundin von mir, eine andere, die ist auch Fotografin gelernte mhm. und so. Und ähm, das, ich weiß nicht, wenn die dann die Kameras dabei hatten, dann fand ich das immer total, total spannend irgendwie und, ähm Sag, du hast gesagt, auch gelernt. Heißt das, du hast Fotografie nee, gelernt? Nee, Nein. damit meinte ich die andere Freundin. Ah, okay. <lacht> nee, <lacht> okay. Also, learning by doing. Ja? Nee. Und, aber was hast du dann vorher beruflich gemacht? Also, wie kam, du bist ja jetzt selbstständig genau, als Fotografin richtig, in den ja. verschiedensten Bereichen. Genau. Ja. Mhm. Ähm, wie kam das dann, dieser Schritt, dich vorher oder dich selbstständig zu machen? Und was hast du vorher gemacht für dein Leben? Also, ich war vorher beim, einem Fußballverein ah, angestellt okay. genau, bei einem großen und ähm, war da im Bereich Merchandising und Lizenzen tätig ah, und, und war auch ein toller Job, hat auch Spaß gemacht mhm. und so, aber ich habe halt gemerkt in den letzten Jahren ich sitze da und schaue so aus dem Fenster und sehe dann so das Abendrot und denke mir, nee, eigentlich müsstest du jetzt irgendwo in den Bergen sein oder sonst aber nicht hier. Ja. Und dieses Gefühl... dieses Gefühl zu gut. Ich genau. grüße alle Leute bei Hertha BSC, aber ich kenne dieses Gefühl sehr, sehr gut. Vier Jahre Hertha. Ach so, ja. ja. Mhm. Dann, ja da, da haben Sie sich ja jetzt, da könnt ihr euch ja, ja zusammentun. Genau. Irgendwann, ich konnte nicht mehr. Ja. Das ging nicht mehr. Also klar, das hat jeder gesagt, ja, du bist ein sicherer Arbeitgeber und äh, toller Arbeitgeber und so. Und ja, das stimmt, aber dieses, dieser innere Drang, das hat mich kaputt gemacht. Also ich war, bin am Stock gegangen psychisch, ganz ehrlich, weil man hat ja, einfach wenn du dieses, was anderes ja, willst. Ne? Ja, ja, und ähm, die Fahrerei nach München auch jeden Tag. Dann bist du am Freitagabend um sieben zu Hause. Mhm. Dann musst du am Wochenende einkaufen, Wäsche waschen, also natürlich den normalen Haushalt auch irgendwie am Laufen halten. Ja. Dann hatte ich noch ein Pferd, das musste auch noch versorgt werden. Ja. Naja, und dann. Dann ist das Wochenende so rum und du warst irgendwie gefühlt gar entweder nicht raus, gar ne? nicht fotografieren ja. oder halt irgendwie mhm. einmal kurz am Museumseck. Mhm. So. Und das war so frustrierend irgendwann. glaube ich ja. Dass ich gesagt habe, okay, nee, ich probiere das jetzt. Was habe ich denn zu verlieren? Also ich meine. Ja, na ja, ich meine, der, der, Schritt in die Selbstständigkeit braucht natürlich auch ein Stück weit Selbstvertrauen schon auch. <lacht> also schon, also man muss schon wissen, so ich bin so gut das also das muss man ja trotzdem sich auch erarbeiten sowas kommt ja nicht von ungefähr oder ich war also ich weiß nicht ob ich so gut bin ich habe mir nur tatsächlich gedacht okay was ist die alternative mhm. die alternative ist dass ich jetzt bis zur rente da sitze im büro und einfach unglücklich bin und das war für mich keine. Das ist keine Alternative. Und ich ja. habe mir gedacht, okay, wenn es in die Hose geht oder ich merke, ach, das macht dann doch keinen Spaß, wenn man das hauptberuflich macht oder so, mhm. kann ja auch sein, wenn der Druck da ist. Und, und dann habe ich mir gedacht, ja gut, dann kannst du dir immer noch was suchen, wenn es ist. Das stimmt. Du also, hast ja bisher gelernt. Ja, aber wenn man es nie ausprobiert, wird man es ja. halt auch nie wissen. und. Mhm. Ähm, ja, und ich habe mir gedacht, irgendwann bin ich dann 60 und schaue auf mein Leben zurück und denke mir, Mensch, was wäre denn gewesen, wenn? Ja. Und ich finde, das ist ganz schlimm, wenn man sich das, diese Frage stellen muss. Dass man was verpasst hätte genau. vielleicht. Ne? Genau, ja. und ich denke, mir gut, dann probierst du es. Und wenn es nicht klappt, dann hast du es wenigstens probiert, und mhm. weißt es. Und ein Ticket zurück gibt es immer irgendwie. Ja, klar. Ne? Ja. Also der FC Bayern war auch echt nett. Die haben auch gesagt, Sie hat schon München gesagt vorher. Na <lacht> <Ja, okay. lacht> <lacht> ja, gut, es können auch die 1860er. Nee, genau. <lacht> nee, nee, nee, nee, nee, wenn sie sagt, bei einem großen Bundesliga-Verein, dann ist Garantiert nicht 1860 <lacht> München. Verdammt. Ja, also auf jeden Fall, die haben auch gesagt, die Tür ist immer offen und okay, ähm, ja. sind ja nicht im bösen auseinander. Ja, dann ist schon so. gut. Ja. Ja. Dann hast du keinen Druck. Nee. Sehr gut. Ähm, trotzdem würde mich interessieren, wie du dann fotografisch so weit gewachsen bist. Also ich weiß, nicht, dass... Na ja, ich meine, du bist immerhin so weit, dass Leute Workshops bei dir bringen. oder dass das ich hier im Interview bin. Auch das. das ist vielleicht nicht unbedingt der Riesenmeister. Ich habe mich schon sehr gefreut. Ja, du machst ja auch geile Bilder, aber Danke. trotzdem muss man ja da irgendwie hinkommen. Also wie hast du dir dein ganzes Wissen so, wenn du eigentlich aus einer komplett anderen Sparte kommst? Ich weiß, dass du viel mit Radomir mhm, unterwegs warst. Genau, ja. Also, also tatsächlich über Workshops oder wie ja. kam das? Mhm. Ja? Also Ach, okay. die ersten Workshops, also Workshops in dem Sinne, ähm, ich habe VHS-Kurse belegt. Oh. Ich habe nämlich eine Spiegelreflexkamera dann irgendwann bekommen. Okay. Und habe mich so geärgert, weil alles unscharf wurde. Ich wusste ja überhaupt gar nicht, wie so Blende Zeit, ja, ja, keine Ahnung, die andere hat das immer automatisch gemacht. Ja. Und ähm, habe dann gedacht, ja gut, jetzt musst du das irgendwie ja, also können auch, ja. Mhm. Und dann habe ich echt so VHS-Kurse belegt, so für Anfänger eben, ein bisschen so Bildaufbau und äh, die Zusammenhänge. Und dann habe ich irgendwann mal Radusbilder gesehen und habe mir gedacht, boah, das möchte ich auch mal können. Geiles Zeug. Ja. ja. Geiles Zeug, das möchte ich auch und habe ihn angeschrieben, weil er hatte damals noch gar kein Workshop-Programm online. Ah, nee, nee. M -m. Okay. Und habe ihn nur angeschrieben und habe gefragt, ob er mir so einen Kurs geben würde mhm. oder so. Und ähm, genau, und dann haben wir uns da getroffen und dann... Wie lange ist das her? Oh, fast zehn Jahre. Krass, das heißt, Radomir stand da ja auch noch mehr oder weniger mit seinem Business am Anfang. Oder? Ja, ja, also ich, der hatte okay. da noch kein Workshop-Programm online. Ich habe ihn dann halt einfach angeschrieben, habe gesagt, du, ja. möchtest gerne mal, kannst mir da irgendwas zeigen. Und ähm, genau, dann haben wir uns am Wochenende im Bayerischen Wald getroffen und dann hat er mir das so gezeigt und ähm, fand ich total. Ich war so begeistert, weil ich endlich mal auch ein Bild machen konnte, wo ich selber sage, ach, das gefällt mir jetzt auch. Mhm. Und das war super. Und das war dann so, da hatte ich dann voll ins Blut geleckt. Also dann war es super geil vorbei. Ja. Also, genau. Und dann aber auch tatsächlich immer wieder Workshops belegt und also ich weiß, ja. dass du ja viel wirklich in ja. deine eigene Fortbildung auch steckst. Also ja, Stefan Hefele, glaube ja. ich, warst du ja auch genau. mal. Ne? Ja. Genau, zu dir möchte ich auch noch. <lacht> <lacht> <lacht> ja, aber ich finde, ähm also das finde ich auch, das macht unglaublich viel Spaß am Fotografieren, man lernt immer dazu, also zumindest ich, also mhm. ähm, ich finde, man lernt nie aus und ähm, findet dann auch so seinen eigenen Stil und auch beim Andreas Resch habe ich Workshops besucht ja. und so und ich finde es einfach auch interessant zu gucken, wie macht der eine das Bild, wie setzt der andere das um, ja. wie bearbeitet der eine der andere und ähm, ja und dann lernt man aus ganz vielen verschiedenen... Kann man sich so seinen Stil so zusammensetzen, genau, ne? Genau, genau, ja. ja. Weil, das ist auch einer der Gründe, warum wir diesen Podcast haben. Ja, <lacht> also, es ist halt ja. echt super interessant, mal mit ja. Leuten irgendwie ja. persönlich drüber zu sprechen. Ja, wie, wie läuft das eigentlich bei dir so? Genau, ja. und dann, und irgendwann vor ein paar Jahren habe ich dann gedacht, okay, jetzt traue ich mich mal und gebe mal einen Einzelworkshop. Mhm. Und genau. wie war das dann so? Ja, ich war natürlich schon total aufgeregt, aber das, ähm, also, ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen stolz darauf, weil ich habe eigentlich fast nur Wiederholungstäter. Sie kommen dann auch alle okay. wieder. Ja, und, da hatte bisher, glaube ich, noch niemand dabei, der gesagt hat, oh, na, no, no, es geht ja gar nicht. <lacht> okay, <lacht> oje, ja, oje. Ja. Nee, also es macht super. auch echt Spaß, weil es macht auch Spaß, wenn man dann sieht, wie die Leute sich auch selber weiterentwickeln. Mhm. Und weil man kennt ja von sich, wie viel Freude man dann plötzlich dran hat ja. und wie viel Spaß es dann macht und das zu vermitteln, macht mir wiederum Spaß. Was ich dann auch immer geil finde, wenn du siehst, so zwei Jahre später zum Beispiel, weißt ja. du ja so, der war mal bei dir im Workshop mhm. und dann siehst du ja. ja in zwei Jahren, boah, macht ja. der mittlerweile krasses ja. Zeug. So. Ja, ja, ja, Ob ja. man jetzt davon irgendwie einen Anteil hat, sei mal dahingestellt, aber ja. es ist trotzdem irgendwie cool so, hey, ja. wir haben zusammen ja. fotografiert und er hat sich in diese Richtung ja. entwickelt. Ne? Ja. Doch. Ja. Doch, der Radu war auch stolz auf mich, also hat er schon gesagt, ich wäre seine, seine beste Schülerin. Die, Meister -Schülerin. Die Meisterschülerin. <lacht> und hat mich dann natürlich auch auch gefreut und ich ähm, finde es auch schön, wenn man sich dann daran freuen kann, wenn andere dann auch Erfolg, auch, haben. Ja, ja, auch Erfolg haben und ja. Spaß ja. haben und so eine coole Sache. Ja, Aber du deckst cool. ja jetzt auch eine ganze Menge an, an verschiedenen Genres, sage ich mal, ab in mhm. der Fotografie. Verdammt das sind ja Also <lacht> ja, Landschaften, Tiere, Porträts teilweise sogar auch, was ne? mhm. ja auch. Und Pflanzen. Was ist so für dich... Das schönste Genre. Was? Wo findest? Du, oder was denkst du ist so dein Steckenpferd? Also Steckenpferd auf jeden Fall Landschaft und Natur. Mhm. Also das ähm, sage ich auch klar. Also ich biete ja schon auch Hochzeiten und sowas an. Ich sage aber auch ehrlicherweise, weil Ehrlichkeit wert am längst. Okay. Ähm, <lacht> aber es ist wirklich so. Ich sage auch immer dazu: Ich bin keine professionelle Hochzeitsfotografin. Okay. Also ich komme dann nicht mit drei Leuten und einer Blitzanlage und Klimbim und baue mhm. da irgendwas Großes auf. Ähm, schickt den halt ein Exposé zu, was ich gemacht habe bisher und sage ihnen ganz ehrlich, ich komme eigentlich aus der Landschaft, Natur. Ich mache das, wenn es euch reicht ja. von den Ansprüchen her, dann gerne. Wenn ihr sagt, nee, ihr wollt aber da jemanden, <lacht> der irgendwie mit tausend Sachen auffährt und der das halt, ich meine, es gibt wirklich sensationell geile Hochzeitsfotografen, wollen man nicht reden. Gibt's ja. Habe ich gesagt, das bin ich nicht. Okay. Also ja. das, und das finde ich auch wichtig zu sagen weil ich möchte ja nicht irgendwie mich verkaufen als jemand der ich nicht bin und dann sind die Kunden unzufrieden und sagen hey die hat gesagt die ist hier die Meister Hochzeitsfotografin oh und dann es ist ja auch oft der der fotografiert sie ständig die Blumen statt die Braut weil ja. aber es ist ja auch tatsächlich oft der Trugschluss so dass also jemand der sich nicht damit befasst denkt dann immer so naja, wenn die so geile Naturfotos machen kann dann ja. kann die ja alles machen. ja ich habe genau. offen gestanden deine Hochzeitsbilder nicht gesehen aber ich gehe mal davon aus sie sind auch, ne? trotzdem super also, also du hast ja trotzdem ein Auge also ja, Klar also, äh, ist da irgendwie ein Unterschied mit Menschen zu arbeiten, ja, pipapo, ja, aber dein, ja. dein fotografisches Auge hast du ja trotzdem insofern. Ja, also wie gesagt, ich schicke denen immer das Exposé und die sollen dann selber entscheiden. Also ich bin ja. da nicht so, dass ich sage, ähm, irgendwie ich mich, hauptsächlich, ich kriege die Kohle und egal ob die dann zufrieden mhm. sind, weil ich glaube die Rechnung geht nicht auf irgendwann über kurz oder lang. Wahrscheinlich hm. nicht, nee. Ja. nee. Und aber wo du, ich meine, man merkt es ja dann, wenn du irgendwie weitere Empfehlungen bekommst. Und ja, so, dann eben. Das ist ja das beste also gerade Hochzeit und Event und, so. und das ist alles Propaganda, weil das habe ich mhm. ja gar nicht online. Ja. also Was du aber online hast, sind tatsächlich Porträts und so genau. familien ne? Ja, genau, genau das mache ich auch ganz ja. gern und wird auch immer gern gebucht. Cool. Verdienst du damit auch hauptsächlich dein Geld oder du bist ja hauptberuflich Fotografin, mhm. hast du ja gesagt, also in welchem Genre verdienst du denn eigentlich dann dein Geld? Weil es gibt ja es gibt mhm. ja immer so bei jedem Fotografen eigentlich so ein Genre, wo er ja. was meiste dein Hauptgenre ist ne? und, ja. und die meiste Kohle rausfällt. Sind das dann eher die Porträts, weil du da weil da eigentlich ja immer zahlungswillige Kunden da sind oder verkaufst du auch viele Landschaftsbilder? Ähm, also das meiste Geld mache ich tatsächlich mit Workshops. Ah ja, ja. Okay. Mhm. Also schon Landschaftsfotografie-Workshops dann. Das geht bei mir tatsächlich Also mit am besten oder bewerbe ich ja auch am stärksten, sag mhm. ich mal so. Also Hochzeit mache ich ja keine Werbung, weil ich, ich mache es, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich drum reiße. Also ja. Ja. Ja. Es und ist ja auch tatsächlich schwierig, so, wenn du jetzt in sozialen Medien deinen Auftritt als Naturfotografin eben. hast, kannst du da schwer, ja. müsstest du müsstest nochmal einen extra Account und so. Genau, und da, genau, da. das ist der Punkt. Ich mache ja auch Architektur, also ich mache auch viel im Tourismus zum mhm. Beispiel, ich mache viel für Hotels oder Gastgeber, im Immobilienfotografie Werbefotografie. Ähm, aber das eben, da müsste ich dann noch einen Kanal und noch einen Kanal und noch. Und ich bin eh schon so Instagram-faul irgendwie. Also ja. <lacht> <lacht> es ist eher so na, ich müsste mal wieder was posten. Ähm, von dem wäre das, nee, das wäre mir dann auch zu viel. Mhm. Und das spricht sich dann rum. Wie gesagt, Tourismus ist eine gute Branche bei mir, mhm. weil ich halt für viele, viele Gemeinden die Imagebilder mache und so. Aber das ist ja dann auch wieder Landschaft und Natur hauptsächlich. Da wohnst ja, du ja auch ja. wirklich am richtigen Ort. Ja, ne? voll. Ja. Ja, ja, das ist super. Mhm. Kann man so ungefähr sagen, wie viele Workshops du im Jahr dann gibst? Also, ich meine, jetzt mal Corona außen vor gelassen, aber wenn es jetzt ein normales Jahr wäre, wie viel bist du denn tatsächlich dann unterwegs? Mhm. Also, mit meinem Kollegen dem Roland Moser machen wir mhm. ja dieses Light in Focus. Ähm, und da haben wir, glaube ich, für nächstes Jahr geplant, so wenn Corona will, ich glaube so 10, zwölf Workshops. Mhm. Also schon eigentlich einen im Monat, so einen größeren, so einen Gruppenworkshop. So eine, so eine Woche geht ja dann immer oder wie, wie, wie muss man sich das bei dir ähm, vorstellen? Nee, also je nachdem, klar, also Bretagne oder Toskana, das ist eine Woche. Und sonst diese kleineren Workshops in der Schweiz sind meistens so Donnerstag bis Sonntag. Mhm. Oder auch mal jetzt im Herbst so einen Tagesworkshop. Und ähm, genau, also je, je nachdem, was wir halt machen. Und. Ähm, ja genau cool. das sind so ja. bis acht Leute und wenn du so viel unterwegs bist wie ist es dann bei dir bist du eher der Hotelmensch oder bist du eher <lacht> so im Auto schlafen oder am Dachzelt ja Zelt oder oder draußen ja. oder so also Hotel gar nicht also auch da wieder Naturverbundenheit ja ja voll ja. also ich finde es auch viel praktischer mhm. also weil man kann ja bivakieren das ist ja oft ja. nicht verboten ja. und dann kann man direkt am Spot sich zusammenrollen also ich habe auch schon neben dem Gipfelkreuz am Chiemsee einfach so auf dem Felsen gepennt und <lacht> mich auf den Sonnenaufgang gefreut. Ah. <lacht> ich wäre fast runtergekullert, aber. <lacht> ja. Ja. Okay. Bist du dann, machst du das alleine dann? Oder bist du nee, da dann? bin ich dann schon meistens mit jemandem unterwegs. Okay. Ja. Aber sonst, also auch alleine, aber gerade solche Sachen oder auch in den Schweizer Bergen und so, wenn man sich da nicht wirklich auskennt und, äh, dann würde ich das, würde ich nicht alleine machen. Es ist schon immer besser, irgendwie ja. noch ein Buddy dabei zu haben. Ja, ne? ja. auf jeden Fall. Also, es okay. geht so schnell, dass man sich irgendwie verletzt oder so. Hm. Dann, bist du dann, ja. bist du dann hauptsächlich mit Kerlen unterwegs oder hast du auch irgendwie so deine, <lacht> deine Fotomädelsgruppe? Nee, Kerle. Okay. Tatsächlich. Also, okay. einfach weil, weil es gefühlt mehr Fotografen gibt, also ja, Landschaftsfotografen. Hm. Ähm, nicht nur gefühlt. Das ja. ist glaube ich tatsächlich so. Ja. Also ja. ich finde es ja in den letzten Jahren vielleicht schon ein bisschen mit der Laura und so. Ja. Laura mhm. Oppelt, die war auch bei euch. Also man merkt, so ein paar kommen schon, aber ähm, also auch die, diverse Sponsoren, die haben mich mit Handkuss genommen, weil sie gesagt haben, boah, endlich eine Frau, die auch noch fotografieren kann. So. Aber du siehst es ja auch, wir haben jetzt hier die 15. Folge, ist das glaube ich, und du bist, du so bist die drin. dritte Frau. Ja. Und okay. das ist nicht, weil wir lieber Männer mögen, sondern <lacht> weil es tatsächlich echt ja. schwer ist, überhaupt ja. Frauen zu finden. Ja. ja. Das ist wirklich so. also, ich weiß aber auch nicht, warum es so ist. Ehrlich gesagt, ob also, ob die lieber Babyshootings und Hochzeiten machen oder ob ja, wir hatten mit Laura darüber auch gesprochen und ähm, so gefühlt ist es schon so, dass Frauen sich gerne mehr so in die Menschenfotografie hinein. Ja, ja. ja, halt ja, auch, ich auch, Vielleicht ja. weil die halt auch besser damit mit, mit Menschen umgehen können. Nein, nein. Empathischer, ja genau. Ja, ja, ja, so in der ja. Richtung kann man schon ja. sagen, ja. Aber würdest du dir wünschen, dass es mehr Frauen in der Landschaftsfotografie gibt oder ist es, also für dich ist es ja, wenn du sagst so, die Sponsoren haben nicht mit Handkuss genommen, ist es ja dann auf der einen Seite auch gut, auch gut dass du ja. so ein bisschen exoten ja. Status ja. hast. Oder ja. Ja. Oh yeah. oh. ja, wie soll ich denn sonst sagen? Ja. Nein, stimmt, ich <lacht> ja, also ist mir, eigentlich, ähm, ist mir eigentlich, also ist mir eigentlich egal, also, okay. also ich wüsste nicht, was ich eben davon hätte. Naja, außer, dass du vielleicht sagst, ich bin eigentlich lieber mit Mädels unterwegs, weil die Männer, die sind, die furzen und wüssten warum. <lacht> oh, das ist natürlich ein Argument. Das stimmt natürlich. Entschuldigung, liebe Kollegen. Oh yeah, oh yeah. Aber wir hatten euch alle hier schon vor der Kamera. <lacht> <lacht> nee, also das, nee, nee. Also, das, ganz, also dafür, glaube ich, ist es mit Mädels manchmal zickiger. Okay. Also das ja, ja. ist dann. Gott sei Dank hast du das jetzt gesagt. Ja, <lacht> nein, aber es ist, also, also weiß ich nicht, ich kennst du vom Reitstall, wenn du da nur lauter Weiber hast, das ist wirklich, das ist okay. Wahnsinn. Also da würden, würden so ein paar Männer dazwischen, glaube ich, ganz gut tun. Als Auflockerung. Ja, ja okay. Deshalb, nee, für mich ist das, passt das okay. Mhm. Alles klar. Du wohnst ja am Chiemsee. Mhm. Auch schon dein ganzes Leben lang quasi. Ne? Mhm. Jetzt hast du eine zweite Webseite, die heißt Chiemsee-Fotos. Mhm. Was hat denn damit auf sich? Ähm, ja, das ist eigentlich eher so ein Herzensprojekt von mir. Mhm. Also ähm, da habe ich halt so meine Fotos drin, alles rund um den Chiemsee, Chiemgau. Ähm, unter anderem ist natürlich auch so ein bisschen touristische Sachen sind halt auch drin. Und bewerbe da schon auch meine Workshops und Auftragsarbeiten für eben Tourismus. Mhm. Aber es sind auch viele Herzensbilder, sage ich mal. Also für mich ist halt ein Foto vom Chiemsee nicht einfach ein Foto. Also wenn ich in Norwegen bin, dann kenne ich das nicht. Dann mhm. habe ich keinen Bezug eigentlich dazu. Weil ich bin da eine Woche oder zwei fotografieren und es ist alles schön und recht. Aber ich habe keine, keine Geschichte dazu. Und mhm. bei chiemseefotos.de ist es schon so, dass jedes Bild für mich halt, das ist so ein Herzensbild. Bild irgendwie ist. Also weil ich halt, weiß ich nicht, bin, in der Schafwaschner Bucht habe ich Schlittschuhfahren gelernt oder okay, ja. den einen Baum, den ich fotografiert hatte, dem gibt es gar nicht mehr. Da war ich total traurig, als der Sturm den umgefegt hat. Solche Sachen sind das halt dann eher. Aber warum hast du das nicht auf deiner eigentlichen Webseite als Untersektion gemacht, sondern hast es komplett ausgelagert? Hat es irgendwelche Marketinggründe oder? Ja, irgendwie, mhm. ich wollte es ich einfach separiert haben. Ich, mhm. Die sieht auch ganz anders aus ja. ähm, und irgendwie wollte ich das nicht so einheitsbrei-mäßig mhm. zusammenbatzen. Also mhm. Das heißt, du machst über diese Website wahrscheinlich, das wäre jetzt nämlich so die nächste Frage, kann man super überleiten, wie du eigentlich an deine wirklich krassen Auftraggeber und Sponsoren auch kommst. Also gut, ja. du hast jetzt vorhin gesagt, die Sponsoren nehmen dich mit Handkuss, weil du halt eine... Eine Frau bist, die in der Landschaftsfotografie und das <lacht> Nicht nur deshalb, Nicht weil nur ich natürlich deswegen. auch super bin. Ja, natürlich, aber. <lacht> <lacht> <lacht> oh Gott, das klingt ja schon wieder ganz furchtbar. Schnitt! <lacht> <lacht> Ja, nur weil ich eine Frau bin. Nur deswegen. Also nur deswegen, genau. Nein, nein, nein das, das habe ich ja halt selber. So. du, hast es ja selber <lacht> so ich gesagt. Ich selbst, ach, <lacht> <Verdammt>. <lacht> aber dann, also auch über diese Website kommst du quasi an, an wirklich Auftraggeber wie das ZDF. Genau, da steht also ja den, wirklich ganz schön krasses Zeug aus. Ja, National Voll. Geographic. Ja, also Mega. Ähm, das war, also da war ich auch verwundert. <lacht> <lacht> <lacht> also es naja, also war ganz witzig. Das ZDF dem war aber zum Beispiel auch wichtig, dass es jemand von Chiemsee ist. Mhm. dass die Bilder eine Substanz haben, sag ich mal, mhm. oder einen Hintergrund. Weil es gibt mittlerweile viele Fotografen, auch am Chiemsee, aber sie wollten halt keinen, wir sagen beim bayern zug also der jetzt da hingezogen ist, ist und Schmeckt Bilder da. macht, oder den ja. Turi, der da war und halt im, Foto, im Urlaub Fotos gemacht mhm. hat. Sie wollten halt jemanden, der von da ist und eben was dazu erzählen kann oder auch einen persönlichen Bezug dazu hat. Heimatliebe einfach so ein bisschen. Genau, auch, ne? genau ja. so ein bisschen Heimatliebe. Und, ähm, Deshalb sind die wohl irgendwie auf mich gekommen. Aber es ist immer ganz lustig, weil ich bin da natürlich auch mal erst skeptisch. Also ja. so ZDF, ja, genau. Ja. Und, dann, <lacht> und dann google ich immer erstmal ja. und äh, schau halt, ob das, ob das wirklich, ob das wieder ein Fake ist oder was. Also ja. ähm, also super geil. Man kann also sagen, die finden dich. Also in dem Fall auch, auch National Geographic hat die haben mich angeschrieben. Sau ja. geil. Also ich, das ist cool, ja. Ja, fand, ja. ich bin auch immer baff und sag so, hä? Aber das, ich bin immer erst so ein bisschen skeptisch und denke mir so: nee. Das ist was faul. Alter. Das ist was faul ist. Das kann nicht sein. <lacht> also, nee, aber das ist ganz cool. Gut ab. Also. Richtig gut. Ja, ja, hat mich auch echt gefreut. also Sie waren auch vor allen Dingen von National Geographic, die haben mir danach noch so ein, so ein Paket geschickt und einen Dankesbrief. Und so. was, was, was hast du für die gemacht? Also Einfach nur ein kleines Interview, ein paar okay. Bilder für eine Story. so irgendwie Aber und auch diesen Heimatbezug? Nee, nee. nee, gar nicht. Also alles Mögliche. Super. So. Jetzt ist das Interview als Videoform oder hast du es schriftlich gemacht? Nee, das war auf Instagram. Ah ja, okay. Kann, kann man haben. ja vielleicht noch irgendwo gucken, dass man das... Können wir ja noch einblenden oder so. vielleicht Also ich glaube, ich weiß nicht, ob sie das als Bild auch haben. Es war auf jeden Fall eine Story. Ich weiß aber nicht, ob sie das auch als, als Bild mit drin haben. Das hab ich gar nicht mehr. So, merkt man sowas da? Also so in den oder so? Also beim ZDF auf jeden Fall. Ja, das glaube ich. Das ja. war also nicht nur Followerzahlen, aber auch viele Workshop-Anfragen, Bildanfragen mhm. und sowas. Das war, das merkst du schon. Ähm, National Geographic, also kann ich so nicht, weiß ich okay, nicht. Okay, jetzt nicht. Unmittelbar? Nicht, nee, nicht okay. unmittelbar. Ja. Aber es ist trotzdem eine tolle Referenz. Also das ist natürlich schon cool. Mega geil. Ja, ja. Ja, das ja. Ist schon, Total. ja vor allen Dingen, wenn die dann auf einen zukommen und man nicht irgendwie klinken putzen geht, dann finde ich es find halt noch cooler. Ja. Also vor allem ist es ja eigentlich so, von vielen Landschaftsfotografen, wenn die anfangen, ist es so der Traum, entweder so Geo. Oder ja, ja, genau. National Geographic. Ja, oder? Genau, also ja. du hast es quasi schon geschafft. Ja, also im Heft oder so war ich jetzt noch so nicht oder im Kalender, aber immerhin. Ja, also aber immerhin, ja. ja so, mhm, genau. so okay. Licht das Die haben Ihre Fühler ausgestreckt. Ja, ja. ja. ja, ja. Super cool. Ja, ist schon cool. Okay. Freut mich schon sehr. Und so Akquise machst du irgendwie dahingehend in die Richtung, Doch, dass du auch, schon auch mal anschreibst? Doch, so? ja. das schon auch. Okay. Also ähm, glaube ich, muss man auch. Weil, ich gehe davon ja, aus, ja. Also das werdet ihr wahrscheinlich auch nicht anders machen. Ja, also klar. Sponsoren anschreiben oder eben Kunden mhm. oder also potenzielle Kunden ähm, anschreiben und fragen. Hallo. Hallo, ich bin super, ihr auch, merkt ihr was? Hallo, wir passen ja, zusammen. Wir passen zusammen. Jetzt habt ihr ja. gerade, falls ihr aber euch mal gefragt habt, wie das so ein professioneller Fotograf macht, genau, genau so genau müsst so. ihr es machen, ja? Genau. Ich bin geil, du bist geil, ja, genau. komm. Genau, komm, lass uns zusammen geil sein. Oh Gott, oh Gott. So läuft das bei den Profis. Oh, ja. <lacht> Den werde ich mir merken. Ich ja. bin ja, geil, ja, du bist ja. geil, lass uns zusammen geil sein. <lacht> genau, und dann kommt okay. Okay, okay. okay. Hast du einen Vertrag. Ja, eine Sony wollte noch nicht, aber sie kriege ich auch noch rum. Ich krieg sie alle rum. Dem muss ich noch zeigen, wie geil ich bin. Aber ist ist auch schwer bei denen, glaube ich. Bei Sony. Ja, voll. Ja. Also, ich glaube, da habe ich selbst als Frau keine. <lacht> <lacht> selbst als Frau. Wir reden uns hier, es wird nicht besser. Oh je, oh je. Ich weiß auf jeden Fall schon, was alles in das Intro reinkommt. Solange in dieser Folge passiert, das wird ein super zusammenstehen. <lacht> ja, da wird jeder dranbleiben. Leute, ja. wenn ihr bis hierhin zugeguckt habt, geil. <lacht> ihr seid geil, wir sind geil. Ja, ja. Lass uns zusammen geil sein. <lacht> Oh Gott. Oh, das ja, alles nicht raus. Ja, natürlich nicht. Was? Oh Gott, Mami, es tut mir leid. Sie hatte alle Hoffnungen in mich gesetzt. Aber. Wir müssen jetzt mal wieder kurz ein bisschen. Ja, so. Ja. Ja. Und so. so, eine Frage habe ich noch. Und zwar, du hast ja gesagt, du gibst viele Workshops. Mhm. Ich muss ehrlich sagen, ich war noch nie auf einem Workshop, doch doch einmal war ich auf einem Workshop von jemand anderem, aber ähm, tatsächlich habe ich das selber gar nicht so viel gemacht. Mich würde mal interessieren, wenn ich jetzt bei dir einen Workshop buche, wie läuft so ein Workshop ab? <lacht> also die erste Frage, die ich stelle, ist, willst Bist du geil? so geil sein <lacht> <lacht> Nein, jetzt mal wieder ernst. <lacht> ja, also es kommt drauf an. Ich gebe ja diese, diese also Gruppenworkshops mit einem Ziel, also was weiß ich, Bretagne oder... Sustenpass oder irgendein mhm. bestimmtes Thema, da ist es dann schon relativ klar, es wird in der Toskana halt die Landschaft fotografiert. Ähm, und dann gebe ich noch Einzelworkshops, wo Leute direkt sagen, Mensch, ich habe mir Filter gekauft, ich weiß aber gar nicht, wie ich die einsetze. Oder ich wollte schon immer mal einen Knabenkraut fotografieren, aber das irgendwie schaffe ich es nicht. Und dann mache ich das halt ganz individuell und mhm. ähm, treffe mich mit denjenigen, je nach Level. Es gibt halt auch viele Einsteiger, sage ich mal. Mhm. Da gehen wir dann erstmal einen Kaffee trinken. Ja, sehr gut. <lacht> erstmal ganz ins abgeht. Ja. <lacht> genau. Ähm, nee, und machen so ein bisschen Theorie, weil mhm. die dann tatsächlich auch oft gar nicht mit Blende Iso Zeit und so. Ähm, da habe ich so ein kleines Handout vorbereitet und mhm. dann erkläre ich den halt so ein bisschen eben ein bisschen. Die Basis, sag ich mal. Ja. Und dann gehen wir zusammen raus und setzen das zusammen um, was ich vorher erklärt habe. Das heißt, du hast wirklich sehr themenspezifische Workshops, Coachings. Ja, Ja. die meisten okay. schon, ja. ja mhm. Cool. Also mhm. doch. Und bei Landschaft, also bei den, ich sag mal so, bei diesen Workshops zum Beispiel in der Schweiz oder so, die meisten können fotografieren. Die mhm. wollen, glaube ich, einfach in der Runde. Spaß, Spaß haben, so, zusammen ja. sich austauschen ja. und, und gemeinsam da was erleben. Und, und vielleicht auch so ein bekommen. bisschen so, so, ein, so ein Guide haben, der einen dann auch mal zu einem coolen Spot bringt, ohne dass sie sich selber großartig darauf vorbereiten mhm. müssen. Ne? Das ist ja Kann auch sein, auch so, ja, ne? genau. Ja. Ja. Weil das die Vorarbeit ist ja doch schon enorm. Ja. Also gerade bei so mehrtägigen Sachen. Definitiv. Ja. ja, ist schon viel Arbeit, dass das dann cool, alles passt. Und habt ihr ein Reiseunternehmen gegründet? Nee, Oder? also okay. nee, ein Reiseunternehmen in dem Sinne nicht. Also deshalb wir... In der Schweiz läuft das ein bisschen anders. Wir dürfen ja in Europa die Hotels auch nicht fest buchen. Mhm. Das müssen die dann quasi selber machen. Also wir können okay. es nur anfragen und blockieren, aber sie müssen es dann selber quasi abschließen. Alles klar. Aber alles andere drumherum, das, da kümmern wir uns halt drum. Mhm. Okay, das heißt, ihr habt dann quasi auf so Workshops auch mal irgendwie eine feste Basis, von der aus ihr dann... Oder reist ihr tatsächlich von Hotel zu Hotel? Ähm, je nachdem. Meistens ist eine Basis. Mhm. Oder wenn wir zum Beispiel mehrere Tage in den Dolomiten sind oder in den Schweizer Bergen, dann haben wir unterschiedliche Hütten. Klar. Ja. macht okay. Sinn, ne? Genau. Ja. Gut. Genau. Doch, das ist schon einfach praktischer, dass man nicht um 1 Uhr morgens los muss, sondern erst um drei. Ja. <lacht> <lacht> Im Sommer kann das ja, ja. durchaus genau. mal vorkommen. Ne? <lacht> okay, ja. sehr schön. Ähm, lass uns mal noch kurz auf das Thema Naturschutz kommen, weil mhm. du bist ja sehr, sehr engagiert. Du hast auch da eine sehr starke Meinung, kann man sagen, oder? Ja. Ähm, wie stehst du generell dazu? Also ich meine, jetzt gibt es immer so ein bisschen dieses Dilemma, wo man als Fotograf drinsteckt, so ich hm. ähm, versuche, protektionistisch zu sein, im Sinne von ich versuche, Locations nicht zu verraten. Hm. Gleichzeitig muss ich aber auch Geld verdienen. Das heißt, ich muss diese Bilder irgendwie machen. Ich muss sie posten, hm. weil ich Werbung brauche und ich gehe auf Workshops und Zeig ja auch dort irgendwie mhm. diese Spots her. Ja. Also wie wie gehst du mit diesem Zwiespalt um? Es geht oder? ja, es geht ja eigentlich noch viel weiter. Wenn du irgendwo hinreist, ne? dann oder sogar hinfliegen musst, das ist ja auch ist ja auch ja. so eine Sache. Ja, Wobei ich, ich nicht ich gern fliege, ja. also ich fliege sehr wenig. Ja ja klar, das aber ist manchmal lässt wenig. das aber sich ja, ja klar, nicht, klar, vermeiden, ne? nicht also vermeiden. Also das, vermeiden, dieses ja. dieses gesamte viel um die Welt reisen und so weiter, das ist ja immer so, mhm. ein, so ein Widerspruch. Irgendwie wie ja. gehst du damit um? Ja? Also ähm, ich versuche zumindest bei meinen Workshops erstmal Locations zu nehmen, die jetzt nicht hochsensibel sind. Mhm. Ja, also wenn ich ins Moor gehe, dann gehe ich auf den Moor-Erlebnispfad. Das ist hier dieser Pfad. Mhm. So, Da kann man ja auch schon schöne Bilder machen. Ja. Ähm, und zum anderen sensibilisiere ich die Leute auch dabei. Also ich sage ihnen, okay, das hat den und den Grund, wenn man da drauf tritt, dann ist es kaputt. Und das wächst dann nicht einfach neu, sondern es entsteht halt nicht mehr. Es mhm. ist halt dann einfach kaputt. Ähm, mit dem Reisen, wie gesagt, fliegen tue ich recht wenig, aber ja, man muss an die Spots kommen. Was ich natürlich vermeide, ist ähm, die Location zu nennen. Mhm. Also ich sag halt Bayern oder Schweiz oder Deutschland. Ja. Aber ich find's ja, ich ich find's halt nicht nicht richtig, weil der Multiplikator ist ein anderer. Mir wurde dann vorgeworfen mal bei so einer Diskussion, ja, aber du gibst ja auch Workshops. Äh. Ich bin nach wie vor der Meinung, es ist ein Unterschied, ob ich einmal im Jahr mit fünf Leuten ins Moor gehe, dabei bin und sensibilisiere und fotografiere ja. oder ob ich die Spots für gefühlt 2,50 Euro millionenfach ins Internet haue. Das ist ein ganz anderer Multiplikator, der dabei schon entsteht. Mhm. Natürlich haben den Spot dann in kürzester Zeit viel, viel mehr Leute. So ein Workshop bei mir kostet ja auch einiges. Ähm, das, das ist ja noch mal also ein ganz anderes Publikum, ja. die sich den leisten, ja. Und, ähm Wobei mal dahingestellt sei, also ich würde jetzt mal behaupten, wenn ich mir zum Beispiel jetzt irgendwie so Locations irgendwo kaufe, dann habe ich mich ja schon irgendwie dahingehend mit diesem Thema beschäftigt und bin vielleicht auch schon ein bisschen sensibilisiert. Also ich, ich weiß ja nicht, ob wirklich Hinz und Kunst, die irgendwie da wirklich sich richtig scheiße verhalten, ob die überhaupt mhm. so weit gehen, sich so eine Karte zu kaufen. Das kann ich nicht beurteilen, das weiß ich natürlich ja, ja, nicht, ja, ja. aber ich finde, es ist halt kein Argument zu sagen, das Kind ist schon in den Brunnen gefallen, ähm, die Spots kennt doch sowieso schon jeder. Das mag bei einigen Spots stimmen, ja, mhm. wie im Berchtesgaden oder sowas, so Vollkatastrophe. ja. Also klar, da ja. kann man nichts mehr machen, aber ja. das ist doch kein Argument zu sagen, ja gut, ich baller aber dafür 300 weitere raus und verteil die Massen, weil aus diesen 300 Spots reicht es, wenn wieder 10 Hotspots entstehen. Mhm. Und so geht es dann immer weiter, zwar auch langsamer, aber... Ja, ja, ja und irgendwann haben wir halt nicht, dann suchen sie sich halt was anderes. Deshalb ähm, finde ich, sollte man damit halt einfach vorsichtiger sein. Und Aber letztendlich, also man könnte ja, oder es wird ja auch es gibt ja immer diese zwei Lager von, von Fotografen. Mhm. Die einen, die es nicht verraten und die anderen, die halt sagen, ja komm, so und so, weil mhm. wenn ich es rausfinden will, finde ich sowieso raus. Klar. Konsequenterweise ja. wäre halt dann zu sagen, okay, dann poste ich diese Fotos halt nicht. Ja. Es ja. ist auch, also die gleiche Debatte gibt es ja auch, du bist ja auch Lost Places, machst du ja auch, ja. ja, ähm, ja. gibt es ja da auch, mhm. ne, also sobald ja. ich irgendwas ins Internet stelle, mhm. weiß oder muss ich davon ausgehen, dass es jemanden gibt, mhm. der das rausfinden kann und der mhm. dann vielleicht auch nicht so protektionistisch <lacht> ja, damit ja. umgeht. Ne? Ja, ja, klar, ja klar, ja. aber wenn es danach ginge, dann dürften wir alle gar nichts mehr zeigen. Das ist richtig, Und das genau. ist ja dann auch nichts in der Sache. Nur Manche Leute machen sich vielleicht einfach auch gar nicht die Mühe, das rausfinden zu wollen, weil da muss man sich dann hinsetzen und dann dauert es und je nachdem, wie affin man da ist. Mhm. Ähm, aber wenn ich es natürlich drunter schreibe, ja, ja, ja. dann ist es natürlich irgendwie, also klar, kann jeder handhaben, wie er will. Ich finde auch das Thema mit der Bildbearbeitung, du darfst nicht stempeln. Mhm. Wer sagt, dass ich nicht stempeln darf? Natürlich darf ich stempeln. Ich meine, Fotografie ist Kunst, das kann jeder machen, was er will. Ja. Ähm, der eine stempelt der andere nicht. Und da finde ich es eine ähnlich dumme Diskussion irgendwie oder müßige Diskussion. Ähm, müßig eher. Müßig oder? eher ja. zu sagen, ja, aber da hast du gestempelt. Nee. Mhm. Ja und? Ja. Also mir ist am Ende wichtig, dass mir mein Bild gefällt. Und ähm, ob ich da den Zaun oder den Baum da wegstempel. Ich finde es auf jeden Fall naturschonender, da ist hinzugehen und den Baum oder das Blümchen oder den Fahnen auszureißen, alles schon erlebt und zu versetzen. <lacht> ja, weiß ja. ich nicht. Also, was hat das noch mit Naturfotografie hm, zu tun? Zu tun ja. Dann stempel ist halt lieber weg. Mhm. Aber das sind so Diskussionen, da gibt es die einen und die anderen und ich glaube, da kommt man irgendwie auf. Es sind auch sehr verhärtete Lager, habe ich so ein bisschen sehr, das Gefühl. Sehr verhärtete Lager, ja. Und wie gesagt, am Ende muss das jeder, muss sich selber jeder in den Spiegel schauen können. Und wenn wenn die einen sagen, doch, sie können sich da in den Spiegel schauen, indem sie alles raushauen und damit befeuern, dass da halt eben solche Hotspots entstehen und alles kaputt getrampelt wird. Deren Sache, ich für mich, würde es so nicht, nicht mm. wollen, nee. Aber ja. Ja, schwieriges Thema, ne? Also wir hatten ja. jetzt auch in unserem Podcast schon beide Lager drin und äh, jeder vertritt da seine Meinung. Ja. Ne? Und ähm, es gibt ja auch das Argument von, von, von Leuten, die, sag ich mal, jetzt auch Spots verraten, ähm, dass sie das ja auch mit dem Hintergrund machen, ähm, auf, auf, zu auf, aufklä ja. so. Sondern aufklärend auch dann damit dazu zu schreiben, wie man sich dort verhalten soll und so weiter. Funktioniert ja ganz gut, wie man sieht <lacht> also ja, ich mein, gut. das. Also ich meine, echtes Garten und Co. Paradebeispiel, ne? Es hm. funktioniert gar nicht. Hm. Also und da war jetzt auch Sitzung mit der Naturschutzbehörde und das einzige, was hilft, sind fette Strafen. Geldstrafen, und zwar sehr hohe Geldstrafen. Aber ist es denn deine Erfahrung, dass es dann tatsächlich auch die Naturfotografen in Anführungszeichen sind, die sich da aufführen? Nee, also meine Erfahrungen also sind Instagrammer. Also wenn, okay. jetzt, wenn man da jetzt einen Unterschied machen kann. Ich mache da immer einen Unterschied, weil also ich habe immer so das Bild davon, der Naturfotograf steht vor dem Sonnenblumenfeld und fotografiert rein. Mhm. Der Instagrammer geht mit Hütchen und Korb rein und tritt halt alles platt. Mhm. Also jetzt mal ganz blöd ganz oder blöd ganz blöd einfach gesprochen. Ja, das, ja, das, genau, ganz okay. pauschalisiert. Und da mache ich schon so einen Unterschied und ich habe es ja auch schon erlebt in Dolomiten, Privatgrund, Privatstraße, man darf nicht hochfahren, ich laufe also da hoch, stelle mich oben auf den Berg, fange das Fotografieren an und plötzlich kommen so drei, vier Autos hochgefahren, dann steigen da irgendwie 10, 15 Leute aus sie in einem gefakten Brautkleid eher in einem Gefak ja wirklich so die Jeans runter so noch irgendwie so Laternen <lacht> <Ja>, wahrscheinlich oder <lacht> so ungefähr dann Reflektor und Kameramann und so und dann juckelten die da also hin und her in dem Garten von einem Bauern und dann kam der Bauer raus so ein alter Italiener also wirkte schon sehr alt <lacht> und meinte nur hä hey, go away no parking my private ground ja. Und die haben den komplett ignoriert und dann stiegen noch so zwei Muskeltypen aus und stellten sich so hin. Also die waren sicher, also das wirkte so wie so ein Programm, was die abspulen. Also die wissen eigentlich, die dürfen da nicht hochfahren und die wissen, es mhm. ist Privatgrund und sie scheißen drauf. Ja. Und ähm, der Bauer hat mir echt leid getan, weil der ein paar Mal hin ist und sagt, go away, go away. Und dann hat er irgendwann abgewunken und ist in seiner Hütte verschwunden. Mhm. Und die haben einfach den, die haben, keiner hat was zu dem gesagt, keiner hat mit dem geredet, keiner hat gefragt, ja. Okay, das ist halt ja. Schwierig, also, ja. und das, das eben weiß Ich weiß nicht, ob man da einen Unterschied machen kann zwischen Naturfotografen und Instagrammern. Aber ich habe halt immer dieses Sonnenblumending oder, oder Mondfeld, die schmeißen sich halt rein. Ja. Äh, ich habe immer das Gefühl, eigentlich dass Instagrammer und Naturfotografen so völlig zwei verschiedene Bubbles sind, die sich mhm. nicht so krass überschneiden. Deswegen bin ich immer nicht sicher, ob, wenn quasi so eine Location so krass überrannt wird, ob wer da zuerst da war. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wirklich die Naturfotografen, mhm. die sowas dann ja auch irgendwie vorbereiten, ob die wirklich dran schuld sind, dass dann zum Beispiel Oh Gott, ich sag, nee, ich nenne keinen Namen, <lacht> ähm, aber dass dann da einer von diesen krassen Influencern hinfährt, mhm. das erste Foto da macht und dann, glaube ich, dadurch entsteht doch erst diese Welle, oder? Also ich, boah, das weiß ist, ich, das ist so komplex. Und keine und das Ahnung. wird wahrscheinlich ah. auch an jedem Spot anders sein, also ja. das ja. kann man, glaube ja. ich, auch nicht so pauschalisieren. Nee, wahrscheinlich nicht, nee. Keine Ahnung. Ich glaube, der eine beeinflusst den anderen ja. so auch. Ja, ja, wer der jetzt Schuld hat oder so, wie gesagt, also kann man jetzt so auch nicht sagen. Ich glaube, Schuld ist einfach tatsächlich so dieser dieser Massen Outdoor Boom. Ja, ja. also Schuld ist ich, Instagram. <lacht> ja, mal ehrlich, ich glaube, dass ganz viele erst mit Fotografieren angefangen haben wegen Instagram um sich selbst zu profilieren. Also ich meine, ja. äh, sich da selber ständig, also ich war in, in Holland bei mhm. den Tulpen, hatte also bei dieser Farm gefragt, ob ich da fotografieren darf am Rand. Ja, ja, kein Problem. Irgendwann kam dann eine und hat äh, gefragt, also das fand ich ja sogar noch nett, dass die uns gefragt hat, ob es stört, wenn sie mit der Drohne ein bisschen fliegt. Mhm. Da haben nee, nee. Die hat, Original, zwei Akkuladungen ihrer Drohne, die Drohne um sich selber kreiseln lassen und ja. die ganze Zeit nur gepostet. Was? Das war total abgefahren und ja, also ich glaube, da gibt es schon, die ist natürlich ein Stück in die Tulpen rein, ja. Und ich glaube, das ist schon so ein Unterschied und ich glaube, dass die, wird es jetzt so eine Plattform wie Instagram nicht geben, ich glaube nicht, dass das die für ihre Mutter oder für ihre Omi macht. Weißt? Also ja, ja, ähm, Ich glaube schon, dass das das schon befeuert. Da hast du sicher recht. Ja, <lacht> klar, klar. Dass dieser Narzissmus einfach brutal ist bei den Leuten. Und dafür... Das stimmt ja. ja. Um sich da selbst zu inszenieren, bei der Gumpe da in Garten oder so, ich meine, das ist ja auch lebensgefährlich. Da sind auch vor zwei Jahren zwei, zwei Leute gestorben und so. Ähm, ein Freund hat, von mir ist bei der die, die Influencer-Dame da jetzt eine fette Strafe bekommen? Ja ja, ja. Okay. ja, ja, okay. Aber also ein Freund von mir, der ist auch bei der Bergwacht und die sind einfach auch... Kacken, da ist die Leute. Also die, die haben da Fotos gemacht, die Mädels in der Gumpe, und haben die an die Bergrettung angerufen. Was? Ja, sie würden erfrieren. Und dann kamen die natürlich ganz aufgeregt und sagten, was ist los, was ist los? Dann standen die da nur im Bikini und Flipflops und haben gesagt, ja, ist jetzt schon kalt, sie wollen jetzt nicht wieder runterlaufen, ob die die mitnehmen können. Das ist ja nicht dein Ernst, oder? Ich meine, da kommt ein komplettes Einsatzteam, ja, kommt dahin ja. und die sagen, die haben jetzt eigentlich keine Lust mehr runterzulaufen, weil zieht auch irgendwie. Aber das, das mussten die doch zahlen, oder? Ja, ich habe auch gesagt, die müssen das hoffentlich zahlen. Da habe ich ja. gesagt, das weiß er jetzt nicht, aber. So also, Ich meine, wenn irgendwie. du die Bergrettung rufst und das Eigenverschulden, dann, mhm. dann äh, ja. normalerweise schon. Normalerweise da. schon, ja. aber, aber. so eine Leute, die so dreist sind, kommen mit meistens sowas dann davon. Und genau. Aber wer, du machst ja. mal irgendeinen Fehler, egal in welche <lacht> ja, Richtung. Ja, genau. ja. Ja, ja, ja, ja. Wenn ja, man so selber das. dann mal irgendwie was macht, dann ja. ist Polen offen. Ne? Mhm. Also, Krass. Ja, ja schwierig. Ja. Wir haben noch einen Community-Teil. Genau. Und zwar, ähm, haben wir, wir haben ja auch, wir versuchen unsere Community mal so ein bisschen mit einzubinden. Und unsere Community kann nämlich auf Instagram unter dem Hashtag Focus Review, ja, könnt ihr ja wieder schön hier posten, ähm, könnt ihr ja immer eure Bilder quasi einsenden und unsere Gäste können dann immer so ein, zwei Bilder dann mal ein bisschen bewerten. <lacht> Okay. Und mal sagen, was, was du davon hältst. Was? Hat da etwa jemand nicht unseren Podcast im Vorfeld geguckt? Doch, natürlich. <lacht> Jede Folge! Ähm. <lacht> <lacht> doch, doch! <lacht> Erwischt! <lacht> ja, dann müssen wir jetzt aber kurz die Handys anmachen. Dann müssen wir mal ganz kurz hier ja. aus dem Flugmodus mal rausgehen. Willst du hier was aussuchen oder sollen wir was aussuchen? <lacht> Ach, wir suchen was aus. Okay. Wenn okay. sie nicht geguckt hat, dann das ist dann jetzt so es jetzt die Straße. Oh, ich habe nur 3G, ich guck mal. Ja, klappt wohl nicht, <lacht> So. Schade, <Pech>. Menschen! <lacht> so, ich habe zwei. Okay. Wow, das ist aber geil. Also, das erste Bild... Ich will ja nichts sagen, aber den Kollegen da, den hatten wir gestern erst. Den habe ich auch gar nicht genommen, ich habe so, mir das Bild doch. Oh <lacht> nicht. Ich mal mein Handy wieder raus. Ah, ist schon. So, das erste Bild äh, ist von dem Marcel Braun. Und der hat mhm. einen Hasen, einen Feldhasen fotografiert. Und da du ja auch Tiere fotografierst, mhm. ist das ja vielleicht gar nicht so schlecht. Mhm. Da bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Also finde ich an sich ganz schön. Der Hase ist nicht mittig platziert, sondern so ein bisschen im goldenen Schnitt. Das finde ich ganz schön. Ist auch süß, dass er so her schaut. Er hat schön Platz gelassen in die, in die Blickrichtung vom Hasen. Das gefällt mir auch. Was mir nicht so gut gefällt, ist, ich weiß nicht, dieser Mast da hinten. Mhm. Ist das ein Mast oder, oder nicht ja. Ast oder, also es sieht aus ja, wie so, ein stört ja. auf jeden Fall. Ja. ja, das würde ich entweder weggruppen oder wegstempeln, mhm. das böse Wort stempeln. <lacht> ähm, was, ich weiß nicht, was man vielleicht hätte ein bisschen anders machen können mit dem Standpunkt, dass die Linie hinten nicht direkt den Kopf so kreuzt. Mhm. Also, entweder schauen, dass halt der Hase komplett in der Wiese ist, also hingehen und runterdrücken. Weil dann wahrscheinlich <lacht> den, den unscharfen Vordergrund nicht mehr. Genau, hättest, ne? genau. Oder halt irgendwie, also mit dem Standpunkt hätte ich vielleicht versucht zu variieren. Mhm. Weil so geht es ja. halt wirklich direkt durch den Kopf. Das ist so das Einzige. Ja. Ich finde es fast ein bisschen hell oder täuscht das von hier aus? Das weiß ich jetzt nicht, ob es am Display liegt, aber der Himmel ist natürlich ein bisschen ausgefressen. Ich denke mal, es war leicht bewölkt, ne? oder wohl so ein bisschen, dass die Sonne durchkommt. Ja. Ist die Frage, ob man mit dem Himmel. Also wie gesagt, das ist halt so ein bisschen. Wäre halt schöner, wenn wenn der Standpunkt so wäre, dass man, dass man das man. Ich finde es witzig, Standpunkt dass das, dieses ganze Feld sieht aus wie so ein Regenbogen. Ja genau, so, das ist auch die, die Farbigkeit, ja. finde ja. ich, ziemlich ja. abgefahren, ja. Ist also die Frage, hat er das so bearbeitet oder ist es hinten einfach trockener und vorne. Mhm. Ja. Ja an sich ganz witziges Bild. Ja, also die Ohren sind cool. Ja. Also auch hier so eingerissen und so. Oh ja. Also so, das ist, wie gesagt, das würde ich wegmachen und mal jetzt im Nachhinein kann er natürlich am Standort ähm, oder Standpunkt nichts mehr ja, ändern. Ja, aber ja. aber könnte man beim nächsten Mal dann. Ein bisschen darauf achten, dass es ja. das nicht genau durch den Kopf geht vielleicht. Ja. Also, wie, wie scheu ist so ein Hase? Könnte man sich in so einer Situation dann nochmal. Also es, das ist wahrscheinlich schwierig, oder? Also ich, ich habe die Erfahrung gemacht, also die, ich habe jetzt noch nicht so viele Hasen fotografiert, aber die waren bei mir total scheu. Okay. Ah, ja. oh, du Häschen. Komm <lacht> <lacht> weg. Du verstehst gar nicht. Komisch, dass das nicht Seltsam, funktioniert nicht. Nee. nee, also die Hasen waren auch oder, oder auch Rehe, finde ich auch, sind immer so mega panisch irgendwie, mega scheu, ja. Ne? ja. Aber keine Ahnung. Also es sieht halt aus wie ein richtiger Feldhase. Ich denke bei mir hoppeln manchmal welche über das Feld, aber da hast du gefühlt, gehst du nur auf den Balkon und guckst, und dann haut der schon ab. Okay, also im Nachhinein quasi mit dem Standpunkt noch zu variieren wenn bei so ein Foto dann nicht Ich weiß halt nicht, ob er vielleicht war auch im Zelt oder so. Das kann natürlich auch sein, in so einem Halt. Ja, dann kann er natürlich gar nicht. Okay, dann haben wir noch ein zweites Bild aus Bayern. Ah, eine ganz andere Richtung wieder. Ja, gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich ähm, finde es schön, dass der Vordergrund unscharf ist, weil die klassischen Landschaftsbilder, sage ich mal, sind ja oft von vorn bis hinten komplett scharf, ne? mhm. ähm, aber da finde ich, passt das ganz gut mit den Blumen. Ähm, Bist du gar nicht so der Typ, der von vorne bis hinten scharf fotografiert in der Landschaft? Kommt drauf an. Also wenn ich eben so einen so Vordergrund habe mit ein paar Blumen mhm. oder so, dann finde ich, muss das nicht sein. Also mhm. dann kann man da auch mal mit der Unschärfe spielen. Mhm. Ähm, vor allen Dingen Decken. Ich weiß jetzt nicht, ob das für Instagram so gekroppt hat. Ich, der Baum halt hier ist angeschnitten und da ist halt die Frage, was... Ich weiß nicht, was da noch kommt, aber ja. ich würde so vielleicht entweder den gescheit anschneiden, so wie den, also noch mehr, oder ganz drauf lassen. Aber mhm. ich finde, das ist so nichts Halbes und nichts Ganzes mhm. irgendwie. Und diese Unschärfe hier ist wahrscheinlich irgendeine hohe Blume oder so. Die stört mich auch. Auf der rechten Seite, ja, die, unschärfe. die Unschärfe. Das ja. Also der Baum auf der linken Seite quasi, den, den hätte man den richtig anschneiden lassen, müssen? Also ich finde, entweder ganz lassen oder richtig anschneiden. Ja, Aber ja. so sieht es aus wie gewollt, nicht gekonnt oder so. Okay. Weil der ist ja auch ordentlich angeschnitten. Das stimmt, Dann ja. hätte ich den auch noch mehr angeschnitten, glaube ich. Mhm. Aber ansonsten... Ähm, Solides Foto. Finde ich schon, ja. Das ist, ist auf jeden Fall eine andere Perspektive, weil die meisten haben die ja, glaube ich, recht klein drauf, die Kirche und, und irgendwie noch viel drumrum. Und er hat das mal mehr mehr in den Fokus quasi genommen. <lacht> <lacht> <lacht> oh. <lacht> <lacht> und ähm, ja, den Himmel hätte ich vielleicht noch ein bisschen mehr Farbe dann verliehen. Ein bisschen. Aber das ist ja auch so ein Insta-Style, ne? oder? Dieses Grau oder dieser ausgefressene Himmel. Grau, ja, blau. und auch auch das äh, den Vordergrund so unscharf der Landschaftsfotografie ist auch so ein bisschen Instagram-Style, habe ja? ich den Eindruck. Mhm. Ah, das haben okay. viele... viele äh, aber von, also hier finde ich die Farbigkeit mit dem Gelben am Boden und dem Blau so in der, der Verblauung hinten in den Bergen, finde ich aber eigentlich schon ganz gut. Ja, den Himmel hätte ich vielleicht noch ein bisschen blauer, nicht, ja. nicht viel, und Ticken. Ja, so ein Ticken dunkler halt einfach. Ticken ne? dunkler, ja. genau. Aber ansonsten ist es das ganz find schön. Find ich auch schön. Ist das des ja. Berchtesgaden oder was? nee ich glaube das ist im Allgäu. Ach, da also steht es ja auch. Na. Oder? Wer lesen kann, ist klar im Vorteil, ja. Diese mhm. Woche ist allgäu woche Ja, genau. <lacht> ja, cool. Ja. Sehr schön. Also erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr wieder Bilder zugesendet habt. Könnt ihr natürlich weiterhin gerne tun, einfach den Hashtag #FocusReview Review benutzen und dann seid ihr vielleicht in der nächsten Folge mit dabei. Danke, dass du deine Zeit heute geopfert hast, ja, ja. bei Gernes, uns war mir ein Fest. <lacht> sehr, sehr schön. Sehr, sehr cool. Vielen sehr Dank, sehr Dank sehr für die Einladung. Ja. War echt ein schöner Talk. Ja, und jetzt hat es auch gerade wieder aufgehört zu regnen. Ich weiß gar nicht, ob ihr es gehört habt während des Interviews, aber es hat immer mal wieder zwischendurch geregnet. Und äh, jetzt ist es gerade wieder ein bisschen schöner geworden. Jetzt gehen wir vielleicht noch was essen, trinken, keine Ahnung. Kaiserschmarrn, Kaiserschmarrn habe ich gehört. Kaiserschmarrn, ja. ja. Ah. Sehr so Kameramann geht seit drei Tagen auf Kaiserschmaden. Und kriegt ihn einfach nicht. Ja, sehr gut. Also wir bedanken uns erstmal, dass ihr so lange dran geblieben seid. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe oder wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Wenn es dann wieder einen spannenden Gast gibt. Und bis dahin wünschen wir euch viel Spaß, viel Spaß beim Fotografieren, viel Spaß beim Bildbearbeiten, viel Spaß beim Wandern gehen, was auch immer ihr macht. Viel Spaß in der Natur und immer dran denken an den Naturschutz. Außerdem Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. <lacht> Bis dann, ciao ciao. Ciao. ciao.